Ja, Hose Node, sehr geehrter Herr Präses, liebe Geschwister, voran einen herzlichen Dank an den Wahlausschuss. Es ist mir eine Ehre, dass ich mich Ihnen heute hier vorstellen kann. Dass dies in Zeiten geschieht, in denen sich durch die Bilder des Krieges vieles relativiert, bewegt mich. Und so geschieht diese Vorstellung im Horizont der Friedensverheißung aus der Losung. Darum bitte ich, gib Frieden, Gott, gib Frieden. Amen. Das regionalbischöfliche Amt im Sprengel Magdeburg und im Sprengel Erfurt wird gerade neu vermessen. Zuständigkeiten werden neu geordnet, wir haben es gehört. Manche fragen sich immer noch, was die ganze Landvermesserei überhaupt soll. Wer eine Fläche vermisst, schaut genau hin. Die Altmark, die Magdeburger Börde, der Harz, Weinberge an Saale und Unstrut, die Dübener Heide, die Niederlausitzer Heidelandschaft. Gute Böden in und auf denen sich vieles regt, was sprießen will, und anderes, das schon lange seine Wurzeln geschlagen hat. Manches kann sich nicht mehr halten oder gehalten werden, vieles geschieht gleichzeitig, unzählige sind tätig. Was sehe ich, wenn ich genauer hinschaue? Ich sehe weites Land im Sprengel Magdeburg. Kirchtürme geben der weite Struktur, zeigen zum Himmel, der sich über der Weite wölbt. Unter ihm drehen sich auch Windräder, deren Ertrag kirchliche Arbeit unterstützt. Überall trifft das Himmelswort seit Jahrhunderten auf den guten Boden, spendet Trost und weckt Hoffnung. Und vom Boden wächst etwas auf den Himmel zu. Wir sehen es, wir hören es. In Musik und Theologie, sogar einen reformierten Kirchenkreis gibt es, als Wortkunst wie als Baukunst. In Gemeinden und da, wo wir es vielleicht gar nicht wahrnehmen. Kostbare Orte sind hier. Weltberühmt die einen, doch genauso wichtig die, die kaum einer kennt. Und es gibt zahlreiche diakonische Orte, an denen Menschen liebevoll einander Gutes tun. Evangelische Schulen und Kitas, die junge Menschen für ihr Leben bilden. Freizeit und Begegnungsstätten, in denen Mensch einfach Mensch sein darf. Sie alle formen den Charakter der Landschaft. Und die Menschen, durch die Kirche sichtbar wird, in der Stadt und auf dem Land. Sie alle zeigen Kirche einer Welt, der der Himmel fremd geworden ist. Was höre ich, wenn ich genauer hinhöre? Ich höre viele Stimmen, wie gerade eben, vom Land und aus der Stadt. Ich vernehme eine Vielfalt von Glaubens- und Lebensdialekten. Halle, Haldensleben, Magdeburg haben meinen Zungenschlag geprägt. Ob nun beim Schnonks oder bei der Kleche, das gehört zu mir. Darin erkenne ich mich wieder. Klartext reden, wo es hilft. Auch mal leise werden, um deutlicher zu hören, was die anderen zu sagen haben. Zusammenklänge hörbar machen und dann frisch zupacken. Den Herzschlag in den Händen spüren. Tätiges Warten hat das Ulrich Körtner genannt, worum es in Kirche und Theologie geht. Das spricht mir aus dem Herzen. Denn, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende, spricht Gott." Aus dieser Verheißung wächst meine Zuversicht, dass ich in allem, was sich wandelt, Wege bahnen, dass aus Wüsten Gärten werden, darum immer wieder den guten Samen sehen, gespannt erkunden, was auf welchem Boden zu welcher Zeit am besten wächst, wo Gottes Wort aufgeht und Frucht bringt, das fordert mich heraus. Und das fordert unsere Kraft an den Orten, wo wir leben. Die Kraft, die sich auch in unserer Ohnmacht und Ratlosigkeit mächtig erweist. Ich bin neugierig auf das, was werden will und das, was da ist. Es liegt mir am Herzen zu würdigen, was uns schon lange nährt. Ich will mich aber auch stellen dem, was seine Zeit gehabt hat und nun zu Ende geht. Wie wir Abschiede gestalten und neue Anfänge gewinnen, das lockt mich. Mit ihnen zusammen möchte ich tätig warten und wie Samuel Gott bitten, gib mir ein hörendes Herz. Warum sollte sein Wort nicht auch unter uns Wunder tun? Die Aufgaben des regionalbischöflichen Amtes sind mit neuen Akzenten versehen. Die Arbeit wird im Team geschehen, je ein Mann und eine Frau. Das Miteinander mit den Superintendentinnen und Superintendenten wird gerade neu gestaltet. Was da im Werden ist, will ich gern mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Die Neuordnung des geistlichen Leitungsamtes ist ja noch nicht abgeschlossen. Das Vermessen geht weiter. Hier sehe ich eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe von Kirchenkreisen und Landeskirche mit dem Ziel, ein gut abgestimmtes Aufgabenprofil zu, erschreiben, zu beschreiben. Und ganz wichtig dabei sind auch die Präsidies und die Amtsleitungen. Große Kernaufgaben bleiben, die Herausforderungen, und auf die ich mich freuen würde der Predigtdienst, die Verantwortung für Grundsatzfragen von Theologie und Verkündigung, Aufgaben der Leitung die gemeinsame Sorge für geschwisterliche Beratung und seelsorgerliche Begleitung der Kirchengemeinden und Mitarbeitenden, die Förderung des Nachwuchses. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Keiner weiß genau, wo es hingeht. Und doch ist mir nicht bange. Der Gestaltungswille, die Glaubenskraft, das Engagement und die Kreativität, die ich hier bei Ihnen wahrnehme, machen mir Mut. Synergien dieser guten Kräfte möchte ich stärken, Gesprächsformate fördern, bei denen wir einander von dem erzählen, was wir an Gelingendem wahrnehmen und dabei merken, wie sehr wir einander beschenken können, weil wir so unterschiedlich sind. Und ich will auch ermutigen, verborgene Konflikte anzusprechen. Was ich dazu mitbringe? Ich bin in Halle geboren und aufgewachsen, in einer kaufmännischen Familie, nicht so wie bei den Buddenbrocks. Es war ein kleines Geschäft, das Zahnärzte belieferte. Ich weiß, dass die Zahlen stimmen müssen, aber die stimmen halt nur, wenn der Kontenkontakt gut ist. In meiner Kindheit hat es mir gefallen, ganz Unterschiedliches, selbstverständlich nebeneinander zu probieren Fußballspielen mit den Jungs, Flöte und Geige lernen, auf der Teufelsbahn in der Dölauer Heide rodeln, die gibt es wirklich. Christenlehre, Kinderchor und Posaunchor, Eisschnelllauf und Stricken. Meine Mutter hat meinen Bruder und mich nicht in die Pioniere geschickt. Das hat mich gelehrt, widerständig zu sein und auch selbst Widerstand auszuhalten. Damals ist der Same für mein Gerechtigkeitsempfinden gelegt worden. Und aus ihm ist eine Gewissensprägung hervorgegangen, die im Zweifelsfalle Nachteile in Kauf nimmt, wenn Überzeugungen auf dem Spiel stehen. Das brauchen wir heute wieder mehr. Ich habe Theologie studiert. Ich bin dankbar, dass es genauso gekommen ist. Die Theologinnen und Theologen gingen beim Unisport mehrheitlich zum Orientierungslauf in die Döllauer Heide. Ich bin gern durch den Wald gelaufen. Ausdauerlauf fand ich schon immer klasse. Ich bin lieber fünf Kilometer als 100 Meter gelaufen. Aufregend war das, wenn der Weg, der doch ganz sicher auf meiner Karte verzeichnet war, so in der Realität gar nicht existierte. Es hat mich fasziniert, nach Orientierung zu suchen. Angekommen bin ich immer, sonst stünde ich jetzt nicht hier. Heute denke ich, das alles ist wesentlich für mich geworden, für mich und für mein Arbeiten auf Gottes weitem Land. Ausdauer, Geduld und einen langen Atem bringe ich also mit. Ich lasse mich auch gern überraschen von Dingen, die anders kommen als gedacht und von Menschen, die anders sind als ich. Denn ich habe erfahren, dass sich im Gottvertrauen auch da Wege zeigen, wo keine auf der Karte eingezeichnet sind. Die Freiheit meines Berufs fasziniert mich bis heute. Anfangs war ich angerührt, wie viel Vertrauen vorauslief. Mit 28 glaubte ich nicht, dass ich das alles bin, was andere in mir sehen. Das liegt mir am Herzen, dass wir im anderen und in der anderen sehen mehr sehen als er oder sie selbst. Dass wir wertschätzen, mit unseren Stärken und auch mit unseren Schwächen umgehen. Dass wir damit rechnen dass die Ideen beim Gegenüber mindestens so großartig sind wie die eigenen. Das würde ich gern befördern. Die Wirklichkeit von der Verheißung Gottes her zu lesen, die Haltung ist mir immer wichtiger geworden. Mit meinem Mann und unseren beiden Kindern bin ich 1993 aufs Dorf gegangen, in die bucklige Welt, die hieß damals so, wegen der Hügel und heißt sie auch heute noch, da wo die Welt noch in Ordnung schien, was sie irgendwie auch war und irgendwie auch nicht. Ich habe die Menschen geschätzt, die Treuen, die jeden Sonntag kamen und die, die uns beim Karneval nach dem vierten Bier ihr halbes Leben erzählt haben und das am nächsten Tag alles vergessen hatten. Ja, und auch da die Leisen. Gemeinde Jesu Christi ist da, wo die Menschen leben. Sie wächst mit den Menschen, die sich in ihr begegnen. Daran sind alle Funktionen von Kirche zu orientieren. Ich bin mit einem Auftrag unterwegs, den ich mir nicht selbst gegeben habe. Das ist für mich Quellgrund für Gelassenheit, wenn es turbulent wird. Altbischof Noack hat gern gesagt, wer evangelisch ist, muss auch ein bisschen das Chaos lieben. Das prägt mein Verständnis auch von geistlicher Leitung. Geistliche Leitung ist herausgefordert, sich stets an dem Woher ihres Auftrags zu orientieren. Sie muss sich am Zeugnis der Schrift ausweisen und an einer eigenen geistlichen Praxis. Zugleich gilt ihre Aufmerksamkeit dem Wohin ihres Auftrags. Geistliche Leitung ist Leitung in der und für die Gemeinde Gottes, mitten in einer Welt, die von Gott immer weniger weiß. Nicht einige wenige sind damit beauftragt. Im Priestertum aller Getauften haben wir alle Teil am kirchlichen Leitungshandeln. Von dort aus möchte ich auf unsere Kirche hier im Sprengel blicken und ein gutes Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen stärken. Die Bilder sind in Bewegung. Die Ehrenamtlichen, es gibt sie nicht, sondern eine herrliche Vielfalt. Und ohne sie geht es nicht. Sie brauchen Freiräume, wo sie sich engagieren, wo sie gestalten können mit ihren Gaben. Beteiligung ist doch das Fund, mit dem wir wuchern können. Fluidere Formen wären dafür gut. Und es drängt die Frage, was tun, wo sich keine Ehrenamtlichen gewinnen lassen, trotz großer Anstrengungen. Die Berufsbilder der Hauptamtlichen wandeln sich, von Pfarrerinnen, Gemeindepädagogen, Kirchenmusikerinnen. Unter anderem hat die Greifswalder Studie Stadtland Frust beschrieben, wo wir hinsehen müssen. Multiprofessionelle Teams sind ein Stichwort. Gut zu wissen, dass Menschen da sind, die tun, was sie können und die können, was sie tun. Die Entwicklungsperspektiven für die Kirchenkreise waren gestern hier Thema und die Anforderung, digitale Kirche zu gestalten, sind weitere Stichworte, hinter denen sich ja ganze Landschaften auftun. Bei allem gehören Widerstände dazu, zum Wandel. Wir können sie als Signal und Potenzial schätzen. Das System Schule und die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen sind mir in den Jahren als Pfarrerin an einer staatlichen Regelschule hautnah gekommen. Im Klassen- wie im Lehrerzimmer war ich nicht nur mit meinen pädagogischen Fähigkeiten, sondern mit meiner ganzen Existenz gefragt. Du bist Kirche. Das war die unmissverständliche Botschaft. Aus der Arbeit als Schulbeauftragte weiß ich, was es heißt, Kompromisse auszuhandeln, die für beide Seiten attraktiv sind. Von Gemeinde und Schule ging es als Landesjugendfahrerin nach Magdeburg. In meiner Bewerbung habe ich damals geschrieben, ich habe Lust auf Leitung. Den Satz kann ich heute immer noch sagen. Arbeit im Team, mit anderen auf Augenhöhe, und dabei Personalverantwortung als Leitung wahrnehmen, das wurde in den neuen Jahren zu meiner Herzenssache. Führen und Leiten ist wesentlich Gespräch und Vertrauen. Es braucht das Hören und auch Distanz zu dem, was ich doch schon zu immer zu wissen meinte. Freiraum zum Gestalten soll entstehen, dann kann Leitung auch getrost loslassen. Am meisten habe ich von denen gelernt, die mir anfänglich fremd waren und von den Leisen Leitung heißt auch, klar reden, notwendige Entscheidungen treffen und vor allem sie dann auch umsetzen. Das erfordert ganz viel Kommunikation und ist harte Arbeit. Aber genau solche Prozesse zu gestalten, macht mir Freude. Denn wenn sich Lösungen zeigen, dann gibt es auch festliche Augenblicke. Ich möchte sie mit Ihnen festhalten und feiern, Momente vom Himmel auf Erden. Die Zeit in Magdeburg war von viel konzeptioneller Arbeit, die unterstützen sollte, was sich vor Ort entfalten wollte, bestimmt. Zwei Kulturen waren zusammenzuführen. Ohne Konzepte geht es nicht, aber Konzepte sind eben auch nicht alles. Konzepte sind Skizzen unserer Wahrnehmung. Wir brauchen sie, um Wege in unwegsamem Gelände zu kennzeichnen. Sie müssen sich aber verändern dürfen. Ich will die stärken, die sich hinauswagen, dabei fehlerfreundlich zu sein, und auch mal so richtig Misserfolge zu würdigen, statt sie zu verschweigen, finde ich wichtig. Umwege erhöhen schließlich die Ortskenntnis. Und gewiss ist auch notwendig zu sehen, dass für manches die Kraft nicht mehr reicht und in der Fläche auch manche Prache entstehen wird und schon da ist. Ich würde gern mehr die Perspektiven von jungen Menschen in unsere konzeptionellen Prozesse hineinholen. Die Jugendsynode ist ja wunderbar jetzt im Anschluss. Weil sie Dinge können, die ich nicht kann, und weil sie nerven und verrückt sind und herausfordern und weil sie anders denken, wie das gehen kann. Es gibt Erfahrungen in den Erprobungsräumen. Das ist jetzt wichtig. Ich glaube, es lohnt sich auch der Blick in, eine, in die Start-up-Kulturen. Da gibt es wunderbare Beispiele von alternativen auch Leitungsmodellen und Art und Weisen, kollab kollaborativ zusammenzuarbeiten. Von Magdeburg aus habe ich die Weite der EKM erfahren. Die Wege können sich ziehen, das weiß ich, aber es geht. Eine, die viel fährt, erfährt auch viel und kann viel Erfahrung weitergeben. Auch die von Schlaglöchern und unerwarteten Straßensperren. Um herauszufinden, was werden will, ist mir kraftvolles Handwerkszeug lieb geworden. Wertschätzende Erkundung, Art of Hosting, die Verbindung von Herzensgebet mit Organisationsprozessen, die Möglichkeiten digitalen Arbeitens visualisieren und in allem wesentlich in Arbeitsprozessen zuerst sorgfältig nach der Frage zu suchen, um die es geht, Es erst genau verstehen, warum wir handeln sollen. Die Zeit, die wir uns dafür nehmen, erspart manche Konfusion auf dem Weg. Fragen wir nach dem, was fehlt. Nach Begabungen, nach den Menschen, die an Kirche Interesse haben, aber nicht glauben, dass wir für sie da sein wollen, nach denen, die ausgetreten sind. Bereichert haben mich so auch die Ausflüge in ganz andere Landschaften. Als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland mit meiner Ostperspektive, die Reise nach Südafrika zum globalen Lernen mit Kindern, die ökumenischen Begegnungen mit der polnisch-orthodoxen Kirche und den Neuordinierten aus der Diözese Wuster. Ja, der Blick über den Tellerrand in die Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik, wir brauchen ihn mehr denn je in den Dialogen um die großen Zukunftsfragen, die ja doch mit unseren ureigenen zentralen Themen verknüpft sind. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die Kirchen tragen zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Sie stehen immer noch dafür, mit gegensätzlichen Meinungen gut umgehen zu können. Wir spüren aber auch, wie uns die Polarisierung an unsere Grenzen führt, wir haben doch Möglichkeiten sozialer Teilhabe und Sinngebung. Die Fürsorge für die Schwachen, das Eintreten für die Würde jedes Menschen sind wichtige Werte. Mich treibt die Frage um, was genau erwartet die Gesellschaft von uns? In den letzten Jahren sind viele gute Rahmenbedingungen und Instrumente für Veränderungen geschaffen worden. An manchen konnte ich mitwirken. Sie zeigen, was alles möglich ist. Wir haben doch immer noch so viel mehr Mittel als die Schwestern und Brüder in der Slowakei oder in der tansanischen Kirche. Wie werden wir damit segensreich wirken? Lasst uns drüber reden. Das war der Titel der Veröffentlichung zu den Glaubenskursen im Osten Deutschlands, deren schätze ich in der Zeit am Gemeindekolleg der VLKD sehen und sichtbar machen konnte. Die Leidenschaft derjenigen, die Glaubenskurse angeboten haben, die hat mich fasziniert. Der Satz aus der Mystik, wenn du außen nicht mehr weiter weißt, dann geh nach innen, hat sich als wahr erwiesen. Gut, wenn wir wie heute die Schätze miteinander teilen, die wir in unserer Kirche haben. Wenn ich an die Begleitung der Kolleginnen und Kollegen im, Entsendungs in den, im Entsendungsdienst in den letzten sechs Jahren denke, dann geht mir das Herz auf. Ich merke es schon an der Sprache, an der Stimme. Es ist eine große Hoffnung in mir, dass sie mit ihren Kompetenzen und ihren Fragen die Gegenwart und Zukunft von Kirche gestalten werden. Sie denken jetzt schon Kirche anders und von ihnen erwarte ich mir Impulse für Veränderungen. Sie wollen doch auch in 20 Jahren noch Kreativität und Freude bei Kirche haben, mit Liebe zu den Gemeinden und den Menschen im Sozialraum. Diese Liebe hält doch zusammen, was an vielen Stellen so fragil geworden ist. Ich wünsche mir, dass wir stärker eine Kultur ausprägen, in der die, die am Berufsanfang stehen, mit denen, die schon lange dabei sind, in einen belebenden Austausch kommen, auch über die Berufsgruppen hinweg. Die Sorge ist doch die gleiche. Wie ist das alles noch zu schaffen? Und ebenso die Fragen, was wird zu Ende gehen, wie können wir fröhlich das Evangelium verkündigen, traditionell und innovativ und nah bei den Menschen. In meiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragter habe ich wahrgenommen, wie all diese Fragen mit den Themen der Gleichstellungsarbeit verwoben sind. Fragen von Diversität, von Rahmenbedingungen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein respektvoller Umgang, der auch Wandlungen in unserer Sprache ernst nimmt. Gerechtigkeit, Identität, Umgang mit Macht und Hierarchien. Alles Zukunftsthemen von Kirche, die viel Emotionen auslösen und gerade deshalb so wichtig sind. Lasst uns drüber reden. Angesichts komplexer Fragen und übergroßer Herausforderungen geht es nicht ohne Humor. Heino Falco hat schon in den 70er Jahren folgenden Witz in einem Vortrag erzählt. Eine Anfrage an Sender Jerewan lautet, hat die christliche Kirche eine Zukunft? Die Antwort im Prinzip nein, aber auf den Heiligen Geist ist kein Verlass. Kirche ist ein Raum der Befreiung und da gehört das Lachen mit dazu. Schließlich haben wir eine frohe Botschaft. Ich bin dankbar für Freiraum und Fürsorge in einer Zeit, als das Leben für mich eine unerwartet andere Wendung genommen hat. Für Trost von lieben Menschen in Zeiten von Trauer. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Und ich bin dankbar für die alten Worte und Lieder, die mich tragen. Und für die Fragen, die offen bleiben dürfen. Immer wieder vermisse ich Gott und sehne mich darum umso mehr nach ihm. Wir haben ein Ziel, das größer ist als wir selbst. Im tätigen Warten sind wir verbunden, jede und jeder an ihrem und seinem Platz, zwischen Zeit und Ewigkeit, mit Gottes Wort in den Herzen, in den Taschen, auf der Zunge und der Zuversicht, die aus ihm erwächst. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, wozu ich es sende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.